Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle VirtualBox-Maschine auf VMware, Hyper-W und umgekehrt übertragen. Sie erfahren, wie Sie virtuelle Maschinen zwischen den Hypervisend VMware, Hyper-W und VirtualBox konvertieren können. Wenn Sie eine virtuelle Maschine in Oracle VirtualBox erstellt haben, können Sie sie in ein anderes Programm wie VMware oder einen v server verschieben und bei Bedarf bei die konvertierung zurück durchführen. Was VirtualBox betrifft, so ist es. Was die Formate betrifft, ziemlich mh, vielseitig. Der Hypervisor unterstützt alle mehr oder weniger bekannten virtuellen Festplattenformate und ist in der Lage, Festplatten von einem Format in ein anderes zu konvertieren. Es ist also ganz einfach, eine Festplatte aus dem Navigieren WD-Format von VirtualBox in VHD oder WMDK zu konvertieren. Das folgende Video gibt einen detaillierten Einblick in die Migration virtueller Maschinen von einem Hypervisor zu einem anderen. VirtualBox und VMware verwenden unterschiedliche Formate für virtuelle Maschinen. Unterstützen aber beide das standardmäßige offene Virtualisierung-Format. Konvertieren Sie eine vorhandene virtuelle Maschine in das OVF oder. OVA-Format und importieren Sie sie in ein anderes Virtualisierungsprogramm. Bevor Sie mit der Migration einer virtuellen Maschine beginnen, vergewissern Sie sich, dass sie in Virtualbox ausgeschaltet und nicht angeschaltet ist. Wenn der Rechner inaktiv ist, starten Sie ihn und klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterfahren. Gehen Sie dann auf die Menüschaltfläche schaltfläche Datei und wählen Sie Konfiguration exportieren. Wählen Sie aus der Liste die zum Glieren der virtuellen Maschine aus, Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster den Ort an, an dem die Konfiguration gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Weiter. VirtualBox startet dann den Exportprozess in eine Quad-Datei, die wir dann in VMware importieren können. Dies kann je nach Größe der Dateien auf der Festplatte der virtuellen Maschine einige Zeit dauern. Um eine gerade erstellte ova datei zu importieren, öffnen Sie VMware. Klicken Sie auf Datei. Öffnen. Geben Sie den Pfad zu der zuvor erstellten Dateien und klicken Sie auf Öffnen. Im geöffneten Fenster geben Sie den Namen der virtuellen Maschine und den Speicherpfad an. Durchsuchen. OK. Importieren. VirtualBox und WMWare sind nicht vollständig kompatibel, sodass Sie wahrscheinlich alle Importvermeldungen erhalten werden, da die Datei nicht mit der OVF-Spezifikation übereinstimmen. Wenn Sie jedoch auf Wiederherstellen klicken, sollte die virtuelle Maschine als Ergebnis importiert werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie die virtuelle Maschine in WMW starten. Wenn Sie beim Starten einen Fehler wie diesen sehen und der Rechner daraufhin nicht startet, versuchen Sie folgende Einstellungen. Schalten Sie die virtuelle Maschine aus und geben Sie zu den Einstellungen der virtuellen Maschine: Potation, CD, DVD, entfernen Sie den Datenträger.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 um eine virtuelle Maschine von WMR nach VirtualBox zu übertragen. vergewissern Sie sich, dass die virtuelle Maschine, die Sie importieren möchten, nicht eingeschaltet oder angehalten ist. An der Fall starten Sie sie und beenden Sie sie. Markieren Sie dann im Programmfenster die virtuelle Maschine, die Sie importieren möchten und klicken Sie auf die Menü-Taste, Datei, Exportieren nach OWF. Wählen Sie den Orden, in dem die Konfigurationsdatei gespeichert werden soll und klicken Sie auf Speichern. Warten Sie, bis der Export in eine Datei abgeschlossen ist. Öffnen Sie dann wieder Box, klicken Sie auf Datei und wählen Sie Konfiguration importieren. Geben Sie dann Pfad zu der zuvor erstellenden OWF-Datei an und klicken Sie dann auf Öffnen und Weiter. Im nächsten Fenster können Sie den Spracherort der zukünftigen virtuellen Maschine ändern. Die Festplatte werden im PD-Format exportiert. Klicken Sie zur Bestätigung auf Fertig. Sobald der Konfigurationsimport abgeschlossen ist, können Sie die virtuelle Maschine starten. Wenn das Gerät beim Starten hängen bleibt, versuchen Sie, die Einstellungen zu ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren klicken. Wenn Sie hier eine Warnung sehen, dass die Software falsche Einstellungen erkannt hat, müssen Sie diese ändern. In meinem Fall ist die Grafikkarte nicht richtig konfiguriert. Um dies zu ändern, öffnen Sie Anzeige und ändern Sie auf der Registerkarte Bildschirm den Typ des Grafikskontrollers auf dem empfehlenden WMS. Vega. Okay. Die virtuelle Maschine läuft jetzt ohne Probleme. Sehen wir uns nun an, wie man eine Festplatte von wd Format für VirtualBox in das VHD Format für hyper v konvertiert. Sie können dies über die Befehlzeile und das Dienstprogramm VBoxManage.exe tun. Für mein Beispiel nehme ich also eine virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem Linux, das ich in diesem Pfad gespeichert habe. Speichern Sie die konvertierte Dateien in einem anderen Ordner. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus. Und wechseln Sie in das VirtualBox-Programm Geben Sie den Konvertierungsbefehl ein, der dann wie folgt aussieht. Pfad zur WD-Datei äh, und zweiter Pfad zum Speichern der WD-Datei. Der, der Befehl erstellt eine Kopie des Laufwerks im angegebenen Verzeichnis in dem gewünschten Format. Starten Sie dann hyper v auf dem Server, auf den Sie die virtuelle Maschine migrieren möchten. Erstellen Sie eine neue Maschine. Geben Sie den Namen und den Orden an, in dem sie gespeichert werden soll. Wählen Sie dann im Schritt zur Erstellung des virtuellen Laufwerks die Option Vorhandenes Laufwerk einbinden und geben Sie den Pfad zu der konvertierten Datei an. Starten Sie dann die virtuelle Maschine. Wie Sie sehen können, funktioniert alles. Wenn Sie eine virtuelle Maschine von VMware nach Hyper-V migrieren müssen, können Sie dies mit speziellen Konverten tun. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein virtuelles wmdk laufwerk mit Startwind in WD konvertieren können. Dies ist ein kostenloses Dienstprogramm, mit dem Sie die Festplatten Ihrer virtuellen Maschine von einer Plattform auf eine andere verschieben können. Sie können es vor der offiziellen Website herunterladen. Nach der Installation und dem Starten des Programms werden Sie auch gefordert, den Speicherort des zu konvertierenden Festplatten im Mesh Auszuwählen, den Orden anzugeben, den Zielort zu bestimmen, an dem die neue Festplatte gespeichert werden soll, das neue virtuelle Festplattenformat anzugeben und die VHD-VHDX-Image-Parameter auszuwählen. Geben Sie dann den Speicherort aus und klicken Sie auf Konvertieren, um den Konvertierungsprozess zu starten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertigstellen. Dann übertragen Sie das Image nach VMware, starten das Programm und erstellen eine neue virtuelle Maschine. Beim Schritt virtuelle Festplatte hinzufügen, wählen Sie die Option vorhandene Festplatte einbinden und geben den Pfad zur WMDK-Datei an, die Sie erhalten. Auf diese Weise können Sie auf das Platte der fortfängenden Formate konvertieren, für Hyper-W, WMR und so weiter. Wir haben uns also eine Reihe von Möglichkeiten angesehen, virtuelle Maschinen zwischen verschiedenen Plattformen zu migrieren. Am Ende konnten wir eine virtuelle Maschine von VirtualBox zu VMware, Hyperware und wieder zurück sowie von VMware zu Hyperware verschieben. Dieses Video-Tutorial ist nützlich, wenn Sie auf eine andere Virtualisierungsplattform migrieren. Sie verlieren keine Daten der virtuellen Maschine und sie wird auf dem neuen Server funktionieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich.